Also ich würde ganz im Sinne der rebellischen Jugend sagen, Freiheit, Solidarität und Sicherheit, auf keines der drei kann man verzichten. Wenn ich jetzt rein müsste, würde ich als junger Europäer sagen, Freiheit und Sicherheit ist zumindest in der Gegenwart gewährleistet. Das heißt, woran wir als Gesellschaft arbeiten müssen, ist die Solidarität, das Gemeinsame vor das Trennende stellen und den Diskurs anzutreiben. Deswegen finde ich sehr gut dass die Industriellenvereinigung hier in Kooperation mit dem Roten Kreuz und mit der Erste Stiftung dieses Format ins Leben gerufen hat. Ich habe mich sehr gefreut, auch als Vertreter der jungen Generation in Österreich Teilnehmer gewesen zu sein und hoffe, dass das Format weiter ausgebaut, weiterentwickelt wird und wünsche den Veranstaltern alles Gute für die Zukunft.